Ich möchte heute über etwas reden, nämlich über den Kanal Kinderrechte. Ich habe etwas über den Kanal herausgefunden. Kinderrechte hatte mich abonniert und als ich mir den Kanal mal ein wenig genauer angeschaut habe, ist mir etwas erschreckendes aufgefallen. Es gibt auf dem Kanal erstaunlich viele Zufälle und wir wollen heute über diese Zufälle sprechen über etwas, das alles auf den Kopf stellen wird. Nämlich über das, dass Rockboy seit dem 4.6.2021 den Illuminaten beigetreten ist. Dass ihr versteht, wie ich auf das komme, zeige ich jetzt euch mal diesen Kanal. So, dann fangen wir mal von ganz vorne an. Also, Kinderrechte hat mich vor drei Monaten am 28.12.2021 abonniert. Als ich seinen Kanal angeschaut habe, ist mir aufgefallen, dass man das Wort Kinderrechte neunmal auf dem Kanal findet, wie hier auf dem Bildschirm gezeigt. Und was hat es mit der Zahl 9 auf sich? Ja genau, man kann sie durch drei teilen, so dass sie 3 ergibt. Und was hat es mit der Zahl 3 auf sich? Ja, überlegt mal. Was ist besonders auffällig an der Zahl 3? Ich, Mars Controller und Rockboy. Drei Kanäle, dieselbe Bubble. Aber legen wir mal das auf die Seite. Also muss es das Dreieck sein. Das Dreieck ist besonders bekannt als das Symbol der Illuminati. Okay, jetzt sind wir bei den Illuminati angekommen. Aber wie komme ich jetzt auf Rockboy? Also gehen wir nochmal den Kanal durch. Zu diesem Zeitpunkt, als ich die Aufnahme am 22.01.2022 erstellt habe, kam die Zahl 2, wie auf den Bildern gezeigt und im Datum genannt, sehr oft vor. Die Zahl 2 was hat es jetzt mit der Zahl 2 auf sich? Kommen wir mal wieder zu den 3 Kanälen. Was könnte die 2 über die Kanäle aussagen? Ja, ich habe 2 Kanäle. Mastercontroller auch. Und Rockboy? Rockboy hat mehrere Kanäle. Aber das ist noch nicht Beweis genug. Jetzt gehen wir mal in die Kanalbeschreibung. Hier sehen wir die Zahl 64. Und wenn wir das auf Minecraft übertragen, weil alle drei Kanäle Minecraft Videos machen, fällt etwas auf. Welches Projekt von Rockboy hat zwei Videos, das ein Item in Minecraft hat, das so grün ist wie das Illuminati Dreieck und man auf 64 stapeln kann? Minecraft Smaragd. Das Projekt, mit dem er auch als letztes Videos gebracht hat, bevor er alles am 30.01.2022 gelöscht hat. Schauen wir uns doch mal das Datum an des Kanals. 4.06.2021. Wir sehen hier einen Hinweis. 46. Umgedreht. 64. Das bedeutet, dass Rockboy uns etwas mitteilen wollte und Kinderrechte hat dies erkannt und diesen Kanal erstellt. Um mir die Aufgabe zu geben, das Geheimnis von Rockboy zu lüften und die Welt aufmerksam zu machen, was mit Rockboy geschehen ist. Er wurde erpresst von der Illuminati, dass er alle Videos runternehmen muss oder sonst er das letzte Mal Videos gemacht haben wird. So kommen wir auf das Kinderrechte zurück. Rockboy wird hier ein Recht entzogen und wir sind zugesehen im rechtlichen Sinne ein Kind. Das war es auf jeden Fall mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dann aber. Tschüss.